Servus meine lieben Freunde aus Nahenfern. Heute bin ich überglücklich. Warum? Schaut einmal was gekommen ist. Ja, die ersten 20.000 A6 flyer sind bei mir sehr gut angekommen. Vielen herzlichen Dank bei allen Spendern, die das ermöglicht haben. Jetzt haben wir auch bald den Lockdown zu Ende, dann geht es wieder auf die Straße zum Verteilen. Gemeinsam zum Kunden kommen, jetzt dabei sein, Mensch sein. Servus.